All diese Tipps und Informationen findet man auch in diesem Buch, das Doris Kampers geschrieben hat. Details dazu, nähere Titel und so erfahren Sie auch auf unseren Service-Seiten im Internet. Morgen, da geht es bei uns auch auf, auf, auf Pflanzen, allerdings auf sehr engen Raum, also zum Beispiel auf Terrassen oder so. Das war es jetzt von uns. Gut, damit